Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Diablo. Es ist eigentlich nur ein Anzocken. Es ist zurzeit die Open Beta bis Montag 19 Uhr glaube ich. Also wenn die Internetleitung reicht, kann man es sich noch downloaden auf BattleNet und auch mal anzocken. Kannst auf jeden Fall Koop spielen und wir schauen die mal ein. Blizzard? So war immer noch Osten, oben. Was ist damit mit Okay. Ah, Marius. Endlich finde ich euch. Marius. Wow. Ja. Ja, nun. Nun erkenne ich euch. Ihr, ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie, Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, oh bitte vergebt mir, Thöhrer, bitte. Es, es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir mal, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war war der Wanderer. Wer ist der Wanderer? Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Denn wenn ich fort kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen gefallen war. Träume, Erinnerungen, ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Über den Kloster sind es aus meinen Träumen gefolgt. Wie hatte er mich hier gefunden? Wie konnte diese gebrechliche Gestalt kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst Ja, das ist schwer. den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstand diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Nachtrag geboren worden? <lacht> Also ich weiß nicht was er raucht, aber bei mir schaut es meistens nicht so aus, wenn ich mal ein Bierchen zu habe. Ich weiß auch nicht. Und so alle nicht die Modeln. Er ja, geht immer ganz crazy. Ah ja. Ganz Warum war ich Es ist kalt draußen rein. Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Vor dieser Stunde reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. <lacht> Also ist war mal ein Trailer. Das kann ich noch viel machen. kommen bei der mehrspiel von Diablo 2 Resurrected. Wirklich, man das, ausspricht. das heißt, ich habe die Auswahl zwischen Videos. Das ist eine Video, die wir wahrscheinlich schon gerade angeschaut haben, oder? Die Klange der Schwester, ich weiß es nicht. Ich schaue es auf jeden Fall jetzt nicht an. Wir Park erstellen! Oha! Da gibt es ja ziemlich viele, actually. Vielleicht zwischen Original und Resurrectable. Hey, man kann... What the heck? Alles ah, klar. Ah, warum war die alten Klassen... Man kann das alles Spiel spüren, aber schaut es mal so wie das alte aus. Also es gibt Amazone, geschickt in Umgang mit Speer und Bogen, eine sehr vielseitige Kämpferin Speer wäre nice. Hey, die anderen gibt's noch nicht. Anscheinend. Aber Bar. Nahkampf ist er übertroffen und ein Meister aller Waffenarten. Einfach rein, ne? Baladin wird wahrscheinlich. Healer am Tank sein. Er ist ein geborener Anführer. Ein heiliger Mann und ein gesehener Krieger. Zauberin. Sie beherrscht die Elementar-Magie sind Eis. Das war nice, actually. Tride. Sehr schön, wenn du bin ruft der wilde Tier und Tod die Stüme an seine Seite. Okay, der ist ein nice. Boah, was gabst du, was wir brauchen werden? Ich sehe ein schlechtes paar der Paladin oder Zauberin. Ich weiß, die Amazone wäre schon nice mit dem Speer, aber ich glaube, ich gehe jetzt schon schnell drauf. Mhm. Weißt du, ob der Paladin Healer ist oder Druide? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oder gibt es wieder Vanilla? Ich kann sonst sonst ich die Skills kurz nachschauen. Na, obwohl, wenn genau ein Papa wieder draufhalten sein wird. Paladin kann ja halt wieder alles tanken, gell? Oft tanken, ja Dann zauber ich halt auch lustig. Aber ich kann mir das Aussehen nicht aussuchen, gell? So als ich das gesehen habe, nicht. Okay. Nur Namen und einen Charakter. Okay, okay. Boah. Ja in die Dier zwischen die drei. Vernünftigste wäre natürlich Paladin, Aber es ist denn beim Anzocken schon vernünftig? 6,5 Stunden später. Ich weiß nicht, aber vielleicht, wenn der Paladin viel Damage macht und lustige Fähigkeiten hat, wäre nice. Und beim Baba war sie der hat sicher allin. Eine Minute 37 Sekunden später. Ich sag Stopp. <lacht> <lacht> Zwei Stunden später Stopp Er ist auf dem Balladin gelandet. Ja gut. Und dann Ja moin einer erreicht nicht, schon so schwer und so schön. Schule. Wie hast du denn du? Moral. Er war dran, wo fertig. So, jetzt schaue ich nicht mehr so cool aus Lobby, Spiel verlassen Bug erstellen Auf Erweiterung konvertieren geht, nicht entfernen Lobby Jetzt muss einer von uns Lobby erstellen Wie viele Leute kennen, damit spielen. Es gibt eine Rangliste Name des Spiels 80 oh, Mal 1, 2, 3, 4, 5 Normal Albtraum oder Hölle? Ich wieder mal so normal. Man kann bis 8 Leute spielen, ah Also du bist so hardcore Albtraum Aber ich glaube das bringt sich nicht viel wenn man quasi noch gar keinen guten Equipern Okay Aktivieren, um die Abstände von Gegenständen auf dem Boden zu erhöhen, was beim Spieler mit dem Controller helfen kann. Jo. So. Ich kann Albtraum und Hölle noch gar nicht auswählen. Sehr gut. Spielerstellen. Lade. Guten Tag. Ich bin da. Also... Das Game haben wir ja bis jetzt nur mit dem Nachbarn gespielt, oder? Damals Diablo okay. zwar. Für etliche Millionen. Der ist sicher 10 Jahre her. Und ich muss sagen, es hat bis jetzt genau das Feeling gehabt. Und das ist auch die Grafik, das ist jetzt schon was anderes. Aber ich hoffe, dass das Feeling so bleibt. Ich hoffe, dass das Feeling. in der Stadt. Anders ist So. Nehmen wir mal die Quest. Seid nehmen, gegrüßt, ja. edler Paladin. Es ist lange her, dass ich euresgleichen im Westen gesehen habe. Es wäre mir eine Ehre, euch in jeder Hinsicht zu unterstützen. Zweifellos habt ihr von der Tragödie Tristrams gehört. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Sistram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager die Anführerin zu sein. Vielleicht weiß sie mehr. Okay. Und jetzt haben mal irgendwas gesagt. Seid gegrüßt, edler Paladin. So. Auf dem Weg zur Zitadelle kann man sich leicht in der Wildnis verirren. Wenn ihr zu den Monolithen kommt, denkt daran, hm, dass der Weg durch die Grote führt. Also, also, drei, vier, fünf? Ja. Er steht da. Ich ein bisschen heller gemacht. Wo bist du hingelaufen? Ich bin noch am Start. Ah. Beraten, berat, private Privater Goldschatz. <lacht> ich hab gar nichts drin. Ich hab gar nichts noch. Ich hab ein Kurzschwert und ein Beschützer. So. Nicht hier. Was sieht man sowas wie eine Quest. Alter, wenn man G druckt, als ob wir das Spiel damals so gespürt hätten. G ist die größte. G? Alles klar. Als ob wir das so gespürt hätten und wir haben einfach unseren Spaß gehabt. Das ist einfach Runescape, Rune oder? <lacht> oh mein Gott. Okay, das ist das Neue, ist halt schon. Ach so. Da kannst du zum alten Switchen. Ja. Jawohl. Da merkst du merkst halt, was sie grafisch machen wollten damals. Und was halt möglich war, ne? Mhm. Ja, ich find... Also vom Prinzip her ist es genau das gleiche. Aber es ist halt schon ein geiles neues Spiel, ne? Mhm. Also war es da unten jetzt, ne? fähigkeiten habe ich, okay, dann mache ich später. Charakter habe ich da, mache ich später. Questlog. Da ist doch gar nichts drin. Lol, das ist eine Karte. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ihr denn... Ich weiß, ihr seid... ...gegiert. <lacht> Was denn? Ich kann dir denn gehen. Ja. Da fliegt was. Ach so, das sieht ich fast gar nicht. Muss mir ein Gürtel geben? nice. Also, ähm, deinem Tablos ist halt heftig. Nicht hier. Der kommt frei. <lacht> ja. <lacht> ja? Ich irgendwie zugekämpft bei der Quest. Aber was müssen wir machen gerade? Wie groß Ich glaube, wir haben Wohin kann ich euch bringen? Seid gegrüßt, edler Paladin. Es ist lange her, dass ich euresgleichen im Westen gesehen habe. Mhm. Es wäre mir eine Ehre, euch in jeder Hinsicht zu unterstützen. Zweifellos habt ihr von der Tragödie Tristrams gehört. Manche also mit sagen, die Abgründe der wieder auf irgendwann Fall. Akara. Oh boy. Aber gut. Nicht in der Stadt. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom Verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen. Fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. Das heißt eben da ein richtiges Verteidigungsproblem. Und es haben halt schon sehr viel Verluste erlitten. Ich habe kein Gold, also brauche ich da gleich gar nicht mehr Wie das früher ausgesehen, ja, moin. Ja, und wie sollen denn jetzt da? Ich finde die Höhe in der Wildnis aus, bis Lager ist nie in der Wildnis. Ja moin. Ja viel steht schon da. Also das haben sie so schön viereckig abzäunen, das Ganze. Nice. Die Map hm. ist ziemlich retro. Ich werde diese Wildnis säubern. da ist einfach Stachelrate. Das ist auch so, so Party. ist auch gut für. Oh yes! Stiefel kriegt. Hier ist denn das überhaupt? Ach, XP, noch drei. Was hab ich für einen Buff? Also Geschwindigkeit oder was? Hast du schon, äh, Skillenauge? Leicht ein Mana dran. Ich will schon die Bäume fällen. Hä? Ist schon der drum oder was? Ja. Sehen wir beide den gleichen Drang? Dämon ist dann das? Mir gefallen ein Dämon. Der im Intro hat auch einen ordentlichen Dämon kommt aber zu viel drauf, ich weiß es nicht, oder? Ey, das Hackens schlecht, muss mal gucken. Ah, das ist halt ein ah, is Bonfire-Lead? Oh nein. No. Das ist einfach nur, uh, uh, das nennt sich so ein so Punkt, oder was so. Healing ich jetzt rennen die schon weg, dass ich glaube, was soll er? es wird es easy as fuck Wird schon noch schwieriger werden? oh hallerapp aber wie würde ich mir jetzt eigentlich fielen, mit 1, 2, 3, 4? ein Highstand nehmen neue Fähigkeit ich kann jetzt auf Defensiv auren gehen, auf Offensiv Auen oder auf Entweder Gebet, regnet langsam das Leben, was von euch und der Gruppe, nice. Oder erhöht den Feuerwiderstand. Na, wird jetzt nicht machen. Oder erhöht verursachten Schaden, nice. Oder erhöht Trefferchance und Schaden kostet aber Leben. Mm, Na. Und ihr habt ihr einen Gegner mit einem heftigen Schildstoß. Das mache ich und dann noch ich den Heal. wir nehmen zuerst auf den Heal. Wir nehmen auch auf den Heal und dann nehmen wir das andere. Ja, und wie, wo mache ich das Gebet jetzt rein? Angreifen. Ah. Und das ist das Gebet. Wo könnt, bei 1-3-4 kann ich das Gebet reinmachen, oder was? Ich mache es mal auf rechts. Krieg. Hey, ist das jetzt ist das in mein Gebet? Jetzt gerade neue Werte, wenn ihr auf Stärke, Vitalität, Geschick und Energie gibt Energie gibt mir Mana, Wit gibt mir Leben und es gibt Ausdauer. Geschickt lässt sich bestimmte Waffe anlegen, brauche ich auch. Ja. Hm. Ich mache mal mit, wie viele Punkte habe ich? Auch, okay, einmal 4 Vitalität. Die, die, das, was der, der Buff jetzt probiert, ist der. Ich hab schon ein besseres Schwert. Da hab ich nicht. Hä? Einhandschwert. Schaden 2 bis 7. Halbbarkeit 23 von 24. Das ist aber genau gleich gut. Ich habe einfach ein blaues Schwert, was genau gleich gut ist. Nicht anderes. anders. Achso, es ist nur blau, wenn es im Moment da ist. Oh, Mop hat es schon lange kein Diablo mehr gespielt, ha? Huh? <lacht> ich glaube das war der World Chat. Du bist einfach schon irgendwo. Ich will viel zu verlesen, gell? <lacht> ich muss halt einmal ah, durchlesen. Ja wusste. Du kriegst ja die ganzen XP. Achso. Hey, warte, das kann nicht sein, dass das mein Auto ist, oder? Das ist das so eine passive Auto? So mal steuern. Oh, ich wollte schon fragen, ob du so schnell bist. Ah, jetzt, das ist die Ausdauer! Hey, die Wetten, das hat früher nicht geben, weil einfach der PC schwach war. War nicht ich weiß, dass es damals richtig tief reingegangen ist. Man hat einfach alles verlieren können. Und es war richtig schwierig die ganze Zeit. Einfach. Und deshalb wohl, wahrscheinlich habe ich nur zurückgeschaut. Und du stirbst, liegt äh, ganze Equip am Boden. Ey oh, ja. da sind Stiefel. Der wird jetzt anscheinend. Ah, die immer da. Ich sehe die Items am Boden fast nicht, muss ich sagen. Man, sie blinken dann ein bisschen, hier, <lacht> Oder? Alles kaputt klopfen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an. ähm. spielen? Ja, als ob du schon ein Werwolf wärst! Ey alles schaut richtig creepy aus, Hänsel 2.0 Oder Rotkäppchen eigentlich. Alles klar. Als ob, hä? Hey. Ich hab gedacht, das ist so ein Ulti, so was man erst irgendwann kriegt. Das ist auch ein Hänselkretel. <lacht> da jetzt Rotkäppchen drinnen. Ich tue alle Märchen vertauschen. Ich brauche einen Schlüssel. Oh Gott, den kann man kaufen oder was? Ich probiere was. Titan Quest würde ich sagen, es erinnert mich an Titan Quest ein bisschen. Probier mal was, ich bleib gespannt. Brauchst du Stiefel? Zu da rein. Lol. Wir sind im Lager, im Lager der Jägerinnen und so. Was machst du da jetzt? Verkaufen oder wo kann ich da was verkaufen? Guten Tag. Da so unten. Seid gegrüßt. A Ich verkaufe mal ein Schwert. Und ich verkaufe mal Schuhe. Haltbarkeit 1 von 3. Millionen. So, da. dann lassen wir mal da drinnen. Kann ich mein Gurt einlagern? Ich kann einen ja. Schlüssel kaufen, 45, Philipp. Ich hab genug Schlüssel jetzt, nicht. Okay, das muss ich mein Gurt einlagern? Das ist nicht, ob man das kommt. Geht schon, glaube ich. Oder? Einzahlen, okay, jetzt es eingelagert. Es gibt persönlich, geteilt, geteilt oder geteilt? Ich gehe jetzt auf geteilt. Du musst alles teilen einfach. Warte, nochmal raus. Bist du im ersten drinnen? Ich würde sagen, ob okay, hier hier 70 gut rein, dann. Geteilt geht auf deinen anderen Chance. Achso. Gibt es jetzt noch ein Cool. Jetzt ist das Portal weg! <lacht> ich kann es wieder machen. Hätte hätt ich, hätt ich zuerst rein müssen, weil es deins war? Anscheinend. Gibt es nicht dort irgendwo ein Portal zum Gehen? Ich weiß es nicht. Jetzt will so ich wieder. Nicht in der Stadt. Nicht hier. Man kann doch nicht laufen. Ich sind aber da oder? Okay. Alle ah, laufen runter, oder? Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Able 2 gefallen hat, könnt ihr sie Mode ja bis Montag noch ausprobieren, weil es gerade in der Open Beta ist. Und bis zum nächsten Mal, Servus!